In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie die Aktivität Gruppenverwaltung optimal einsetzen können. Mit Hilfe der Gruppenverwaltung können beispielsweise studentische Selbstanmeldungen zu Gruppen durchgeführt werden, individuelle Gruppengrößen festgelegt werden oder Studierende anhand einer Liste von Matrikelnummern automatisch in Gruppen importiert werden. Um die Aktivität anzulegen, klicken Sie auf Bearbeiten. Einschalten. Im Themenabschnitt Ihrer Wahl klicken Sie anschließend auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster wählen Sie Gruppenverwaltung aus und klicken auf den Button hinzufügen. Sie werden auf die Einstellungsseite der Gruppenverwaltung weitergeleitet, wo Sie zunächst einen Namen eintragen. Danach tragen Sie eine Beschreibung ein, wie etwa melden Sie sich hier zu einer Gruppe an. Definieren Sie anschließend den Zeitraum, in dem die Aktivität verfügbar sein soll. Aktivieren Sie hierfür die entsprechenden Kontrollkästchen. Unter den Instanzeinstellungen können Sie nun die erweiterten Funktionen sehen. Mit dieser Aktivität werden wir nun eine Gruppenanmeldung abbilden, bei der sich Studierende selbstständig zu Gruppen zusammenfinden können. Setzen Sie hierfür den Parameter Selbstanmeldung zulassen auf den Eintrag Ja. Lehrende des Kurses können auch bestimmen, ob Studierende die Gruppenmitglieder sehen oder nicht. Im vorliegenden Fall möchten wir dies unterbinden und wählen den Eintrag Nein aus. Definieren Sie anschließend, ob Sie Abmeldungen zulassen möchten. Weiters können Sie Gruppengrößen für alle Gruppen definieren oder bei Bedarf individuelle Gruppengrößen eintragen. Für das Szenario des Tutorials werden beide Optionen benötigt. Aktivieren Sie daher beide Kontrollkästchen. Als Gruppengröße tragen Sie 3 ein. Optional können Sie bei der Gruppenanmeldung auch Wartelisten verwenden oder Studierenden erlauben, sich in mehreren Gruppen gleichzeitig anzumelden. Zum Schluss weisen wir noch auf einen wichtigen Aspekt hin. Im Videotutorial Gruppen verwalten wurde gezeigt, wie Sie Gruppen erstellen und mit Nutzerinnen befüllen können. Beachten Sie, dass die Gruppen dieser Gruppenverwaltung auch unter den Moodle-Gruppen aufscheinen. Wie jedoch Änderungen durchgeführt werden dürfen, bestimmen Sie hier. Um nun die Aktivität anzulegen, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Unter dem Reiter Administration können Sie die Gruppen nicht nur verwalten, sondern auch erstellen. Öffnen Sie zunächst das Unterregister Gruppen erstellen. Definieren Sie hier zunächst den Modus. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Gruppen mit einer Gruppenzahl, z.B. sieben Gruppen, oder mit der Mitgliederzahl, z.B. Gruppen zu je drei Personen, anzulegen. Weiters haben Sie die Option, Ein-Personengruppen anzulegen oder Gruppen eines bestimmten Intervalls zu erzeugen, z.B. Gruppe 7 bis Gruppe 10. Mit der fünften Option können Sie in einem Schritt eine bestimmte Anzahl von Gruppen mit einer spezifischen Anzahl von Mitgliedern kombinieren. Für das Tutorial werden sieben Gruppen benötigt. Wählen Sie daher den Modus Gruppenanzahl festlegen und tragen beim Parameter Gruppenanzahl n den Wert 7 ein. Anschließend deklarieren Sie, anhand welcher Kriterien die Zuordnung der Studierenden in die Gruppen erfolgen soll. Beim Eintrag »Keine Zuweisung« werden leere Gruppen angelegt. Diese Einstellung ist besonders in Kombination mit der Selbstanmeldung von Studierenden sinnvoll. Weiters können Studierende zufällig oder nach diversen Kriterien des Alphabets zugeordnet werden. Wählen Sie hier »Keine Zuweisung« aus. Im nächsten Schritt ist das Namensschema der Gruppennamen zu definieren. Beachten Sie dabei, dass alle Gruppen eindeutig benannt sein müssen. Verwenden Sie die Tags RAUTE und add", um entweder bei RAUTE eine laufende Nummer 1, 2, 3, oder bei ADD eine alphabetische Präsentation ABC als Unterscheidungselement hinzuzufügen. Der Eintrag GRUPPE RAUTE Generiert Gruppen mit den Namen Gruppe 1 bis Gruppe 7. Um die Gruppen anzulegen, klicken Sie auf Gruppen erstellen. In der Vorschau überprüfen Sie, ob die gewählten Einstellungen die gewünschten Gruppen generieren. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf Weiter. Wechseln Sie nun in das Unterregister Gruppen verwalten. Sie können erkennen, dass die Gruppen erfolgreich angelegt wurden. Es stehen Ihnen hier drei Ansichten zur Verfügung. Jeweils eine für die aktiven Gruppen, die inaktiven Gruppen, sowie eine Ansicht für beide, also die freigeschalteten unverborgenen Gruppen. In der Spalte Status können Sie anhand der Farbkodierung auf Anhieb erkennen, ob eine Gruppe für die Gruppenanmeldung freigeschaltet ist. Sie können die Reihenfolge der Gruppen mit den Verschiebewerkzeugen per Drag and Drop sowie schrittweise mit den Pfeilen ändern. Die Gruppennamen können Sie nachträglich mit Hilfe der Stiftsymbole anpassen. Beispielsweise ändern wir Gruppe 7 in Ersatzgruppe um. Die Gruppengrößen können ebenfalls über die Stiftsymbole verändert werden. Nicht benötigte Gruppen können Sie mit dem Eimer-Symbol gegebenenfalls entfernen. Ein Tipp! Gruppenmerkmale können nicht nur einzeln manipuliert werden. Mit dem Element Mit Auswahl können Sie mehrere Gruppen, die Sie mit den Checkboxen markiert haben, auch auf einmal aktivieren, deaktivieren, löschen oder einer Gruppierung hinzufügen. Unter dem Reiter Anmeldung sehen Sie eine Vorschau der Anmeldemaske der Studierenden. Hier können Sie überprüfen, ob für Studierende alle Gruppen mit den gewünschten Bedingungen zur Verfügung stehen. Weiters können Sie in dieser Ansicht auch den Status der laufenden Gruppenanmeldung einsehen. Die Gruppenanmeldung kann beginnen. Den Status der Studierendenanmeldungen können Sie hier mitverfolgen. Unter dem Reiter Teilnehmerinnen bekommen Sie eine übersichtliche Darstellung aller Anmeldungen, Studierendennamen sowie Wartelisten aller Gruppen. Hier können auch alle Anmeldungen in verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen werden. An einigen AMC-Partneruniversitäten ist in der Gruppenverwaltung auch die Option Bewertung verfügbar. Damit können Sie Bewertungen von Studierenden zu einer bestimmten Aktivität auf die Gruppenkolleginnen übertragen. Unter dem Reiter Gruppenmitglieder verwalten können Sie mehrere Studierende auf einmal in eine Gruppe importieren oder austragen. Die Vorgehensweise ist für beide Prozesse gleich. Wählen Sie dazu die Gruppe aus und tragen Sie die Matrikelnummern oder Benutzernamen durch Beistriche getrennt in das Feld Teilnehmerinnenliste ein. Am Seitenende starten sie dann den Prozess.